Hallo ihr fantastischen Leute da draußen, willkommen zu einer neuen Hombu-Folge. Ich habe euch wieder drei Spitzentitel mitgebracht. Was alles dabei ist, erfahrt ihr nach dem Intro. Als erstes Spiel habe ich euch Deep Dungeon mitgebracht und ja, wie der Name schon andeutet, ist das so eine Art Dungeon-Crawler, sage ich mal, wo ihr euch eine ja, Party zusammenstellt und entsprechend dann auch ja, Schätze ähm, euch holt und natürlich auch Gegner bekämpft, also alles ganz klassisch. Aber ich finde, es ist halt wirklich richtig gut äh, gemacht worden. Ähm, zuerst könnt ihr halt eure Party zusammenstellen, hier aus drei verschiedenen Sachen. Wie ihr seht, wird dann gewürfelt. Ähm, okay, gut, ich glaube... Ich würde hier eher nochmal neu würfeln, weil ähm, ein Krieger braucht jetzt nicht unbedingt äh, Intelligenz, sondern eher Stärke, würde ich sagen. Mal gucken, ob, ob wir es diesmal hinkriegen. Ja, ist auch nicht so viel besser, aber immer noch besser als nichts. So, ich will das ja auch nicht großartig in die Länge ziehen, wie ihr gesehen habt. Ihr habt dann verschiedene Versuche entsprechend das zu machen. So, das ist der Panda. So, dann haben wir hier als nächstes, würde ich sagen, ein Cleric. Also könnt ihr auch immer auswählen, ob männlich oder weiblich. Ähm, so ein bisschen zum Heilen. Es ne? ist, denke ich mal, nicht verkehrt. Ähm, ja, ist ein bisschen stark, aber Wisdom, das passt eigentlich. So, wie nennen wir den? Ich mache hier einfach mal random. Das ist der Olaf. Ne, Der Olaf. Und dann brauchen wir noch ein bisschen was zum Schaden machen. Ich würde sagen, dann nehmen wir einfach mal einen Dieb. Ähm, und gucken, ja, Dexterity und Stärke, ja, ist, passt, denke ich mal. Ne? Ähm, also wie ihr seht, äh, stellt ihr euch so eine kleine Party zusammen. Und dann werdet ihr entsprechend hier... Erstmal in das Spiel reingeworfen. Wie ihr seht, es sieht natürlich sehr abstrakt aus. Ähm, und hier seht ihr auch schon eine Besonderheit. Und zwar bewegt ihr hier euch immer so stückweise. Ne? Also ihr seht, ihr bewegt euch so von äh, Kästchen zu Kästchen. Ihr müsst euch überlegen, als ob das ganze Spiel mit so, so einem Schachbrettmuster, sag ich mal, überzogen ist. Und ähm, jeder Zug ist quasi. Ein, ein, auch ein Spielzug und das werden wir gleich sehen, wenn die Gegner da sind, die bewegen sich dann quasi auch. Also wenn ihr stehen bleibt, dann bleiben auch alle anderen stehen. Sobald ihr euch bewegt, bewegen sie sich auch einen weiter. Entsprechend, äh, wie ihr sehen könnt, ähm, haben wir hier äh, dann im Prinzip hier drei Wege. Einmal eine Stadt, wo wir shoppen gehen können. Dann einmal äh, das Camp, wo wir speichern können oder der Dungeon. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal kurz in den Dungeon. Das Spiel ist definitiv nicht einfach, ähm, aber in seiner... Einfachen Grafik und Technik sage ich mal, ihr hört es Musik, die passt alles, ist alles wunderbar, ähm, ist das schon ganz cool. Ihr seht, hier könnt ihr dann entsprechend wieder rausgehen, theoretisch, ähm, aber wir wollen ja in den Taschen, also wollen wir runtergehen. Ähm... So sind hier die Sachen entsprechend aufgebaut, ihr könnt natürlich hier auch den entsprechend so ein bisschen erforschen gehen. Ähm, ist natürlich, wie ihr seht, an der Sprache alles auf Englisch, leider, was ja ähm, relativ üblich ist, aber ein paar einfache englische Sätze, das geht hier eigentlich. Ähm, also da ist die Schublade voller, voller Käfer, ähm, hier haben wir natürlich so ein paar Bücher, die wir untersuchen können. Ne? Äh, und hier, wie wir mal sehen, oh, es ist ein Geheimgang, hier können wir rein, mal gucken, ob wir was cooles finden. So, und hier sehen wir jetzt hier Skelette und Fledermäuse als Gegner. Wie ihr seht, wir bewegen uns nicht, also bewegen die sich jetzt hier auch nicht. Aber wenn wir uns hier ein Feld bewegen, bewegen die sich auch. Das können wir natürlich dann entsprechend nutzen, um Gegner zu umgehen oder auch nicht. Ich will euch jetzt einmal das Kampfsystem zeigen, deswegen lasse ich es jetzt hier mal auf einen Kampf gehen. Kämpfe allgemein sind nicht. Sehr leicht, muss ich sagen. Also, wenn ihr da nicht aufpasst, dann könnt ihr da ziemlich schnell einen auf die Mütze bekommen, sage ich mal. Und es geht halt zum so klassischen, ich sag mal fast JRPG-Modus hier ab. Und zwar, ähm, gucken wir mal, wie wir angreifen. Ich würde sagen, den unteren, weil ich denke, meine Bogenschütze weniger Rüstung, wenn wir wahrscheinlich eher mal weggewärmst haben. Wie ihr seht, ist das dann relativ statisch. So, also, wir greifen an und zwar auch denselben natürlich. Heilen oder sowas müssen wir ja noch nie machen, ähm, ja, wie zu erwarten war, der Klemick, der ist jetzt nicht so der äh, nicht nicht so der Kampfexperte, oh, die schlagen beide vorbei, das ist natürlich, ne, ist, ist natürlich äh, typisch, ähm, ah, aber auch die äh, schlagen vorbei, ähm, ist natürlich typisch ähm, rollenspielmäßig, wird das hier natürlich im Hintergrund alles entsprechend ausgewürfelt, ist ganz klar, so, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier mit dem Kampf einigermaßen gut rauskommen. Wie ihr seht also, die Kämpfe ziehen sich auch schon mal, aber ich bin ganz froh, dass hier beide auch immer daneben schießen, okay. Eine haben wir schon erledigt. Ähm, ja, also sind es natürlich hier, die ganzen Dungeons zu, zu erkunden und immer entsprechend weiterzukommen. Ähm, von der gesamten Technik und so weiter, finde ich es eigentlich sehr schön, weil hier wird irgendwie nicht versucht, großartig irgendwie was ganz Komplexes irgendwie einzubauen, sondern äh, ist es ist einfach und das ist vollkommen in Ordnung. Und das, das Spiel feiert diesen Stil. Und das macht hier viel aus. Ähm, übrigens, wie immer, habe ich natürlich unten in den... Äh, Videobeschreibungsfeld Entsprechend... Ähm, mal gucken, ob wir, ah, wir... hätten uns hier vielleicht ein paar Heiltränke ähm, und sowas auch besorgen können. <lacht> ähm, äh, ja, auf jeden Fall jetzt, äh, die ganzen Links zum Download habe ich euch unten natürlich entsprechend äh, ja, verlinkt. Und wie ihr seht, äh, ist wahrscheinlich... Ich wollte gerade sagen, dass hier der Klerik uns äh, abkackt, aber... Ist anscheinend doch nicht so. Mal gucken, ob wir hier einigermaßen rauskommen. Äh, irgendwie schlagen wir hier alle derzeit so ein bisschen daneben. Ähm, ich skippe das jetzt einfach mal ein bisschen durch. Ähm, ist natürlich hier Level 1 Kampf. Ne? Wir sind noch nicht großartig aufgelevelt. Okay, gut. Ähm, unser Klebik ist gestorben. <lacht> Wie gesagt, äh, Kämpfe sind nicht einfach. Ne? Äh, also, da müsst ihr wirklich sehr stark aufpassen. Ähm, natürlich dann auch einigermaßen equipped reingehen. Ähm, ich wollte euch halt schnell so das Wichtige zeigen. habe ich das nicht gemacht. Ähm, ich gucke mal, ob wir hier... Ich glaube, wir, wir sterben hier schon. Aber, ähm... Ja, ich hoffe, ich habe euch einen guten Eindruck bei dem Spiel hinterlassen und ich würde sagen, wir gehen zum nächsten. Und das nächste Spiel ist ein ganz besonderes und zwar Nightmare of the Ninth King. Und äh, wie ihr vielleicht schon so ein bisschen von der Aufmachung seht, äh, ist das so ein bisschen ein Castlevania mäßiges Spiel. Ihr seht, ihr habt hier zwei Charaktere, mit denen ihr das Abenteuer bestreiten könnt, die auch zwei unterschiedliche Kampagnen sogar haben und unterschiedliche Fähigkeiten haben. Ähm, ich zeige euch hier mal den Ritter, ähm, da habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen ähm, am meisten irgendwie... Ähm, ja, äh, mit dem, so ein bisschen mein Spielstil sage ich mal. Ähm, ja, wie ihr seht, äh, die ganze Übersichtskarte und sowas, das erinnert sehr stark an Castlevania und natürlich hier auch entsprechend die ganzen Übersicht. Ähm, ihr habt natürlich hier auch so ein bisschen, ähm, ja, die Hilfetexte am Anfang natürlich und ihr habt äh, Lampen entsprechend, ähm, wo ihr halt äh, eure Munition herbekommt und so weiter. Was hier habt, dieser Ritter hier, der hat eine Dash-Funktion. Und zwar könnt ihr hier dann so rübergehen Und zwar ist das, indem ihr nach unten drückt und den highting sprung -Trick. Das ist ein bisschen fummelig am Anfang, aber man gewöhnt sich erstaunlich schnell dran, muss ich sagen. Ne, Kämpfe, wie ihr seht, sind natürlich alles ganz normal. Auch die Umgebung und so weiter. Wie gesagt, ich muss euch nicht sagen, welches Spiel hier... So ein bisschen als, ähm, ja, als, als Pate, als Vorbild stand. Ähm, legt auch später dann auch ziemlich Wert äh, auf die Erkundung und so weiter. Also es ist wirklich so, so eine Art, äh, ja, Castlevania, Metroidvania-Art mäßig. Und guckt ähm, euch das mal an. Also ähm, ich bin ja sehr begeistert, was es da mittlerweile wirklich so an, an, an Spielen mittlerweile ähm, alles gibt. Ob ich da auch genau. ähm, und deswegen ist auch finde ich so ein bisschen, habe ich so mit, mitbekommen dass diese Diskussion, dass dieses, man dieses Genre Gameboy Homebrew ähm, gar nicht mehr so ähm, Homebrew mäßig äh, alles bezeichnet, sondern dass es eher so ein bisschen als Indie Spiele irgendwie bezeichnet und das finde ich auch wirklich so ähm, weil so, so ein Spiel wie das hier finde ich das, das hat äh, definitiv irgendwie nichts mit, mit äh, keine Ahnung, ich bastel mir mal so ein bisschen kurz was zusammen irgendwie zu tun. Das ist schon ein, sag ich mal, relativ professionelles Gameboy-Spiel. Wenn das hier damals für den äh, Game Boy Color erschienen wäre, ähm, wäre das wahrscheinlich echt nicht äh, schlecht angekommen. Ähm, kann ich mir zumindest vorstellen. Also, ähm, hier stimmt halt einfach alles. Ähm, die Grafik stimmt, ihr seht äh, ihr hört das als Sound. Halt nicht, aufgepasst. <lacht> ähm, da passt, etc. Ähm, also, was es da wirklich äh, an tollen Sachen äh, wirklich momentan rauskommt, das ist ganz, ganz faszinierend. Und, ähm, ja, also wie gesagt, wenn ihr so ein bisschen auf, auf Castlevania steht, kann ich euch dieses Spiel nur wärmstens empfehlen. Ähm... Es gibt auch eine Demo von dem Spiel, also ihr müsst nicht gleich die 6 Euro oder 6 Dollar 66 ist es ja eher bezahlen, sondern ihr könnt euch auch erst die Demo hier runterladen und erst ein bisschen spielen, ob euch das Spiel gefällt. Ich persönlich finde, jo, es passt definitiv, von daher, ja. Wie gesagt, ihr werdet hier am Anfang so ein bisschen durch das Tutorial gezogen. Ich sollte vielleicht nicht doppelt draufklicken, dass wir jetzt zu so viel Text haben, aber ich hoffe, euch hat so ein bisschen der Grundeindruck von dem Spiel gefallen, auch wenn ich mich hier ein bisschen blöd anstelle. Die Sache ist halt, die Unterschiede zum Beispiel von Bewegung, hier der Ritter, der kann halt hier so einen Flug dashen, sage ich mir, um halt so ja, Stachel abgründig hier zu überwinden und die andere Kämpferin, die kann halt schlittern. Und da könnt ihr euch natürlich vorstellen, ist, das ist ja schon so drauf ausgelegt, dass er natürlich mit dieser Dash-Funktion hier mit dem Ritter gut vorankommt. Und dadurch ist natürlich auch die Kampagne halt bei der weiblichen Charakterin ähm, entsprechend natürlich auch anders. Ja, wie gesagt, ein wunderbares Spiel und äh, im letzten Spiel ist er auch noch wieder ein Spiel mit einer starken weiblichen Charakter. Das Spiel heißt Betty Sabella und wie ihr vielleicht oben schon am Cover sehen könnt, ist es so ein bisschen, ähm, ja es nimmt sie nicht sel selbst äh, ernst, es ist natürlich so ein bisschen auch auf, auf sexy gemacht, sage ich mal. Ähm, da gibt es ja entsprechend ja auch Vampirinnen und Vorbilder und ihr spielt hier eine Vampirin. Und das ist ein Adventure aus der Ego-Ansicht mit sehr, sehr schön gezeichneten Bildern. Wie gesagt, das Spiel ist so ein bisschen ein Horrorspiel, aber diese Art, die sich halt selber nicht ernst nimmt, weil also die Thematik mit Papieren und sowas ist natürlich so ein bisschen Horror. Aber wenn ihr vielleicht hier schon in das Spiel reinschaut, es ist nicht wirklich gruselig. Also das ist im Prinzip so, sind die Räume hier immer aufgeteilt. Wie gesagt, ihr spielt aus der Ego-Perspektive und das ist hier euer Steuerkreuz, wo ihr halt verschiedene Sachen machen könnt. Auch hier, das Spiel ist auf Englisch, es ist natürlich viel Text, ne? es ist ein Adventure, ist klar, aber es ist alles einigermaßen verständlich. Ähm, eure erste Aufgabe ist es halt, ihr seid hier aufgewacht. Ähm, hier mit dem Klick nach unten könnt ihr euch umdrehen, damit ihr auch den entsprechenden Raum ins, ja, euch ansehen könnt. Ähm, und die müsst ihr müsst euch natürlich erst anziehen. Ne? Das machen wir natürlich, bei ähm, nackt rumlaufen ist nicht, aber wie, wie man sieht, ähm. Super, super groß bedeckt sind wir jetzt nicht. Das ist aber auch in Ordnung. Und ähm, ja, unsere erste äh, Mission ist jetzt erstmal nach unserem Sohn zu schauen. Und ihr seht ja vielleicht so ein bisschen, ähm, was so ein bisschen bei dem Spiel so ein bisschen ein Nachteil ist, worauf man sich definitiv drauf einlassen muss, ist die Navigation. Also ich habe mich hier schon oft verlaufen, weil hier wirklich halt man in den Räumen seid und ähm, so ein bisschen... Ähm, ihr habt zwar da natürlich auch eine Anzeige hier mit, mit den Himmelsrichtungen und so weiter. Und wenn ihr hier drauflegt, habt ihr auch eine Karte. Aber wenn ihr nicht ständig auf die Karte guckt, ihr könnt euch durchaus dann nochmal verlaufen, wenn ihr in neuen Gegenden reinkommt. Das auf jeden Fall. Aber hier gehen wir rein. Hier sehen wir schon, okay, hier das wird wahrscheinlich äh, das Zimmer des Kindes sein. Und ähm, ja, ähm, wie gesagt, das Kind sieht irgendwie seltsam aus und äh, will auch einfach nur Blut haben. Okay, seltsam, aber was tun wir nicht alles für unseren Sohnemann? Natürlich holen wir ihm Essen. Und ähm, ja, wir gucken einfach mal zurück. Und zwar gehen wir hier einmal nach unten. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen dasselbe Gefühl habt, <lacht> wie, wie ich, wo man, als ihr dieses Bild gesehen habt. Das sieht verdammt aus wie der Eingangsraum von den Simpsons, oder? Da geht es auch hier rechts, links in das Wohnzimmer und ähm, da oben rauf. Und hier haben wir wirklich das, das Wohnzimmer. Ähm, ja, Wir gehen natürlich hier erstmal in die Küche, ähm, um denen was zu essen zu machen. Ähm, hier haben wir dann eine entsprechende Fritteuse zum Beispiel und hier haben wir entsprechend Brot im Kühlschrank. Keine Ahnung, warum man Brot im Kühlschrank lagern soll. Manche Leute machen das ja, finde ich, irgendwie seltsam. Ähm, aber ja, ähm, ja, jetzt brauchen wir natürlich was zum Draufessen. Und wie ihr seht, äh, bewegt sich hier so ein bisschen was und zwar, da ist eine Maus drin. Ja? Und ähm, ja, der Sohn mag anscheinend frittierte Maus. Das können wir natürlich durchaus machen. Und zwar gehen wir denn hier einmal hier in die Absteckkammer und da blinkt es auch schon. Und da können wir hier äh, entsprechende Mause fahren. Wollen, ne? Natürlich nehmen wir da eine von. Und wenn ihr hier auf Start geht, dann seht ihr das ja auch im Inventar. Wie ihr seht, es ist kein großes Inventarmanagement immer nötig. Ihr habt jetzt zwei Plätze plus hier eure ähm, Anstecknadel, die halt entsprechend immer da ist. Ähm, können wir es natürlich noch so ein bisschen hier und da mal umgucken. Ne? Äh, ja, wie gesagt. Ähm, Haars äh, trägt sie manchmal, aber jetzt gerade nicht und deswegen können wir uns glücklich fühlen. Also nehmen wir das also ein bisschen augenzwinkern. So, also gehen wir natürlich äh, einmal zu der Maus. Da muss ich gerade erstmal selber schauen, wie die ist. Wie gesagt, hier mit der Navigation, das ist manchmal nicht so einfach. So, und zwar klicken wir da jetzt drauf äh, und... Ähm, wir haben die Maus gefangen. Also ihr müsst jetzt auch nicht immer alles kompliziert aus dem Inventar irgendwo drauf anwenden und sowas. Ähm, ja, und dann äh, gehen wir natürlich in die Fritteuse, wenn das der Sohnemann so mag. Äh, so, und dann können wir hier das äh, an den Brot holen. So, jetzt hat er sein Mäuse-Sandwich bekommen. Und dann gehen wir jetzt hoch. Ich glaube, da geht's hier lang. <lacht> Ihr seht, ich habe da schon so ein bisschen gespielt, ähm, aber ich verlaufe mich trotzdem ständig. Deswegen meines Dingen, wie gesagt, man hat hier natürlich hier die Übersichtskarte. Man kann sich so ein bisschen das zusammenreimen, aber so richtig Bock immer auf die Übersichtskarte zu schauen hat man ja auch nicht. Und dann können wir ihn natürlich dem Sohnemann hier sein Essen entsprechend geben. Ja. Und jetzt hat er auch die nächste Quest für uns. Und zwar braucht er Batterien für sein Walkman, die im Keller sind. Ähm, nach und nach vorher konnte man ihn jetzt nicht in den Keller rein. Jetzt wird er freigeschaltet. Auch hier alles typisches, point-and-click-Adventure-mäßiges äh, ja, Vorgehen. Ähm, wie gesagt, es war ein wunderschönes Spiel. Ihr habt schon an der Grafik gesehen. Es ist sehr schön gezeichnet. Auch hier ähm, kann, kann man wirklich von einem richtigen Indie-Spiel nicht nur so ein Homebook-Spiel irgendwie, finde ich. Äh, voll von sprechen. 6,66 Dollar. Es gibt aber auch hier eine Demo, falls ihr euch da mal so ein bisschen reinspielen wollt. Ich kann euch wirklich dieses Mal wirklich alle drei Spiele, die ich hier euch in dieser Sendung vorgestellt habe, wärmstens empfehlen und ich hoffe, es war irgendwas dabei, was euch gefallen hat und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Tschüss!